Das Bürgerfunkmagazin für Köln aus dem Studio des JFC Medienzentrums. Kreativfunk. Kreativfunk, die Kreativhelden on Air. On Air. Hallöchen, ihr hört gerade den Kreativfunk, das junge Radiomagazin aus Köln. Für euch heute Abend am Mikrofon bin ich, Franzi Kotthoff. Und ich, Thomas Kavanis. Hello! Wir stehen hier gerade im immer noch nagelneuen Radiostudio des JFC Medienzentrums im Seekabelhaus im Klutquartier. Das kennt ihr noch nicht. Das ist ein relativ neues Viertel in Nippes. Falls ihr mal in der Ecke seid, schaut doch mal vorbei, es lohnt sich. Falls ihr euch übrigens fragt, wer sind denn eigentlich Thomas und Franzi, dann sei euch gesagt, wir sind hier gerade nur zeitweise als KreativfunkerInnen unterwegs, weil auch in diesem Monat übernimmt wieder die Kölner Journalistenschule den Kreativfunk. Die Kölner Journalistenschule bildet JournalistInnen mit dem Schwerpunkt Politik und Wirtschaft aus und im letzten Semester haben wir uns unter anderem mit politischen Themen beschäftigt, mit Beteiligung, Klimapolitik, Kommunal- und Bundespolitik, Inklusion, Queer- und Transsein, Handicaps, psychischen Erkrankungen, gendergerechter Sprache, also viele Themen, die in der Gesellschaft ein echtes Politikum sind. Und das ist heute auch unser Thema Politikum. Der Begriff umfasst ja eigentlich erstmal eine Angelegenheit, die von entscheidender politischer Bedeutung ist. Oder einfach umgangssprachlich Dinge, über die echt viel und kontrovers diskutiert werden kann und auch immer wieder wird. Und davon haben wir euch heute gleich mehrere mitgebracht. Wir starten mit der Klimapolitik, denn dort braucht es... Wie uns nicht zuletzt die vergangenen Monate noch mal deutlich gezeigt haben, radikale Maßnahmen. Und das sagen mittlerweile viele Menschen in Deutschland. Andere wiederum wünschen sich eine Klimapolitik, die weniger wehtut, weniger radikal ist. Fakt ist, die Klimakrise bedroht offensichtlich Umwelt, Tiere und Menschen. Michael Grasenbrink hat mit zwei jungen Erwachsenen gesprochen. Beide setzen sich für mehr Klimaschutz ein, jedoch auf unterschiedliche Weise. What the Pauline Brünger protestiert vor dem Kölner Rathaus. Sie ist 19 Jahre alt und Klimaaktivistin bei Fridays for Future in Köln. Sie bezeichnet sich selbst als progressiv und fordert eine radikale Klimapolitik. Und es geht ja vor allen Dingen auch darum, Kontinuitäten zu durchbrechen, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass es zu dieser Krise kommt. Es gibt ja Muster, die dazu führen, dass wir überhaupt in einer Situation sind, wo Mensch und Natur so sehr ausgebeutet sind, dass wir jetzt gerade vor dieser existenziellen Krise stehen. Das greift schon ganz, ganz schön viel an von dem, wie wir jetzt in Europa zum Beispiel seit sehr, sehr langer Zeit leben. Hans-Rainer Jauch ist 23 Jahre alt und Mitglied der Jungen Union in Rodenkirchen. Er bezeichnet sich als konservativ und hält wenig von radikalem Klimaschutz und Fridays for Future. Die haben eine tolle Idee und die haben auch ein Problem, das sie lösen wollen. Aber dann geht es halt mit dem Kopf durch die Wand. Das regt mich persönlich bei der ganzen Geschichte immer auf. Weil dann habe ich am Ende genau das gleiche Problem, was ich wollte. Dann habe ich zwar eine klimagerettete Welt, was auch mit Deutschland alleine nicht funktionieren würde zum Beispiel, aber dann habe ich am Ende keine Wirtschaft mehr in Deutschland und dann habe ich auch kein schönes Leben hier. Jauch wünscht sich mehr Gelassenheit und Rationalität, gerade wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht. Ich kann noch nüchtern an Problemen rangehen und mit der gleichen Herangehensweise eines älteren, aber vielleicht sogar mit einer besseren Herangehensweise eines älteren weißen Mannes, den man so als Bild eines Konservativen hat. Ja, ich bin junger Konservativer und ich habe diese Meinung, dieses überdenkte Handeln, wie kann ich beides abwägen und durchsetzen, kann ich ja auch als junger machen ist vielleicht sogar besser. Politikwissenschaftler Professor Jens Hacke forscht an der Universität in Greifswald, unter anderem zu Konservatismus und zu progressiver Politik. Er hat eine Erklärung für den Wunsch von Hans-Rainer Jauch, die Klimakrise gelassener zu betrachten. Konservatismus äh, erlebt immer eine Konjunktur in Krisenerfahrungen. Also wenn es einen Fortschrittsbegriff gibt, der mich herausfordert und der denkt, oh, uh, jetzt geht es alles ein bisschen schnell, ich muss bremsen, ich muss auch was bewahren, für die Aktivistin Pauline Brünger ist konservative Klimapolitik keine Lösung. Eher ein Bremsklotz im Kampf gegen die Klimakrise. Wenn ich mir anschaue, wie in der aktuellen politischen Landschaft, vermeintlich konservative Menschen agieren, sind das eben genau die Menschen, die da ausbremsen, dass wir diese Krise, diese humanitäre, diese soziale Krise irgendwie aufhalten können. Und da kann man das, glaube ich, schon an ganz vielen Stellen gleichsetzen, dass eben die Konservativen ähm, genau die Menschen sind, die eben dafür kämpfen, weiter Business as usual zu machen. Das Klima ist in der Krise, zweifelsfrei. Pauline Brünger und Hans-Rainer Jauch wollen das Klima schützen allerdings mit unterschiedlichen Mitteln und Methoden. Welche Strategie sich am Ende durchsetzt, das wird die Berliner Politik bestimmen. Nur die Konsequenzen der Klimapolitik, die werden Hans, Pauline und alle jungen Menschen in Zukunft selbst tragen müssen. gelagert wie die Anliegen von Fridays for Future oder zumindest Vorläufer oder Begleiterscheinungen davon ist folgendes. Weniger Schmutz auf den Straßen, sicherere Fahrradwege und mehr Natur in der Stadt. Das haben Kölner Jugendliche 2018 auf die Frage geantwortet, was die Stadt verbessern könnte. Rund 5.000 Jugendliche hatten sich beteiligt. Die Verwaltung der Stadt Köln möchte nun die Anliegen der jungen Menschen berücksichtigen und sie in der Kommunalpolitik beteiligen. Reporterin Sophie Deißler hat sich angeschaut, wo Jugendliche in Köln schon jetzt mitentscheiden können. Eine Anlaufstelle ist beispielsweise das Kinder- und Jugendbüro am Altermarkt. Die Stadt und der Kölner Jugendring haben es 2019 eröffnet. Im Kinder- und Jugendbüro können sich Jugendliche informieren, wo sie sich beteiligen können und eigene Projekte planen. Christina Bergmann arbeitet im Kinder- und Jugendbüro und hat sich schon mit vielen Anliegen der Jugendlichen auseinandergesetzt. Viele Kinder und Jugendliche sagen, da ist eine Gefahrenstelle. Ich kann, Da steht zum Beispiel eine Baustelle und ich kann gar nicht sehen, wo der Fahrradweg weitergeht. Und bevor ich vielleicht bei der Stadt Köln jemanden erreicht habe, will ich ja erstmal andere auch warnen. Und deshalb haben wir Sprühschablonen entwickelt. Die Sprühschablonen zeigen ein Kind, das vom Fahrrad fällt. Mit diesem Symbol haben Jugendliche gefährliche Fahrradwege markiert. Sie haben die Gefahrenstellen fotografiert. Das Kinder- und Jugendbüro hat die Fotos dann an die Stadt weitergeleitet. Geplant hat die Aktion der Arbeitskreis Partizipation des Kölner Jugendrings, kurz AK Party. Die Kinder und Jugendlichen, die daran teilnehmen, und das können alle zwischen 6- und 25-jährigen Menschen aus Köln sein, die können mir ganz konkret sagen, welche Themen ich aufgreifen soll und wofür ich mich einsetzen soll. Der AK Party steuert also die Arbeit von Christina Bergmann im Kinder- und Jugendbüro. Sie vertritt die Interessen der Jugendlichen gegenüber der Stadt Köln und unterstützt den AK Party dabei, Projekte und Aktionstage zu planen. Letztes Jahr hat der AK super, super aufwendig und toll gearbeitet für ein Projekt, das heißt auf Kölner Nackengeld für Gutes. Dabei geht es darum, dass Kinder und Jugendliche mit Projektideen kommen können und wir sie dabei unterstützen. Also bis zu 500 Euro kann man ganz problemlos beantragen. Für das Projekt stellt die Stadt Köln jährlich insgesamt 12.000 Euro zur Verfügung. Welche Projekte aus diesem Topf Geld bekommen, entscheiden die Jugendlichen im Arbeitskreis Partizipation. Da sind Sachen dabei rumgekommen wie Parkbänke, kleine Filme zum Thema Antirassismus, ein Gartenprojekt gab es schon. Außerdem können sich Jugendliche beim Tag der Jugend im Rathaus in der Stadtpolitik beteiligen. Jedes Jahr werden drei Kölner Schulklassen für einen Tag in den Ratssaal eingeladen. Dort stimmen die Schülerinnen und Schüler über Anträge ab, die sie vorher im Unterricht erarbeitet haben. Welche Auswirkungen die Anträge der Schulklassen auf die Stadtpolitik haben können, weiß Willi Becker. Er organisiert den Tag der Jugend. Wenn so ein Antrag Zustimmung erhält am, am Tag der Jugend im Rathaus, dann gilt das wie ein Beschluss. Und dann ist das ein Auftrag an den Rat, sich mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Das heißt dann immer noch nicht, dass dieser Antrag eins zu eins umgesetzt wird. Aber es fließen immer noch mal Impulse dadurch auch in die Stadtpolitik hinein. Im vergangenen Jahr ist der Tag der Jugend wegen der Pandemie ausgefallen. Im Mai wurde er auf dem Instagram-Kanal des Jugendbüros nachgeholt. Mit dabei war auch der sowi der 10. Klasse des georg büchner gymnasiums in Weiden. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich in einem Video für eine bessere Verkehrsanbindung von Widdersdorf an Köln ein. Deswegen fordern wir eine bessere und dichtere Bustaktung während der Schulzeiten, vor allem vor und nach der Schule. Dass die Randzeiten erweitert werden, sodass abends und am Wochenende besonders die Buslinie 149 häufiger fährt, um Freizeitaktivitäten außerhalb von Widdersdorf wahrnehmen zu können. Außerdem fordern die Schülerinnen und Schüler einen zusätzlichen Radweg, der Widdersdorf und Weiden verbindet. Für ihren Antrag hat die Klasse viel Zustimmung bekommen. Wir haben das Video an Freunde verschickt, die auch in Widdersdorf äh, wohnen und die konnten sich damit mit dem Problem auch identifizieren und waren froh, dass sich mal jemand mit dem Thema beschäftigt hat, der auch in dem Alter ist. Beim Tag der Jugend haben die Schülerinnen und Schüler auch gelernt, wie schwierig es sein kann, etwas zu verändern. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass es ganz schön viele strenge Regeln gibt, also so Richtlinien, an die man sich halten muss. Und dass es auch schwer ist, seine Meinung durchzusetzen und eben allen alles recht zu machen. Ob und wie der Rat der Stadt Köln letztendlich über den Antrag des Georg-Büchner-Gymnasiums abstimmen wird, wird sich noch zeigen. Nicht nur auf kommunaler Ebene werden Themen gewälzt. Auch bundesweit geht es politisch in diesem Jahr ziemlich straff weiter. Wer es bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, der oder dem ist nicht mehr richtig zu helfen. Denn in exakt einer Woche findet die deutsche Bundestagswahl statt. Hier in Köln dürfen 34.000 junge Leute zum ersten Mal wählen. Setzt du am 26. September auch ein Kreuzchen? Wenn ja, Gratulation! Doch immerhin etwa ein Drittel der Menschen, die im September zum ersten Mal wählen könnten, werden dies laut Einschätzungen von ExpertInnen voraussichtlich nicht tun. Ich habe mich dazu mit Serkan Öztürk unterhalten. Er ist vor kurzem 18 Jahre alt geworden und er will nicht wählen gehen. Von Politik habe ich gar keine Ahnung und ja, ich kenne nur ein paar Namen von den Parteien, vielleicht CDU, SPD oder so, ja und weil das ändert nichts in meinem Leben, ja ich bin mit meinem Jungs, ja wir, wir rauchen Shisha und ja wir reden über Mä Mädchen und ja und sonst nichts. Serki, wie ihn seine Freunde nennen, lebt in Chorweiler. Studien zufolge ist er der typische Nichtwähler, in einem sozial schwachen Milieu aufgewachsen und in jungem Alter. Caroline Jahn stammt aus einer Akademikerfamilie und wohnt in Köln-Lindenthal. Auch sie wird nicht wählen gehen. Ja, nee, irgendwie, ich bin mit nichts zufrieden im Moment, deswegen wüsste ich jetzt nicht, ob die Wahl da dann was bringt, weil keins der Konzepte, die die Politik gerade verfolgt, ja, bin ich der gleichen Meinung. Dass sich junge Menschen seltener an Wahlen beteiligen als Ältere, ist nichts Neues, weiß Ursula Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Meine Generation, die sogenannten Babyboomer und die Nachkriegsgeneration, die haben eine wesentlich stabilere und konstantere Wahlbeteiligung. Die Generation, wie gesagt, der Nachkriegszeit, eher noch damit aufgewachsen und sozialisiert worden, dass zum Wählen gehen auch im Grunde auch so eine Bürgerpflicht ist. Das ist heutzutage äh, bei den unter 40-Jährigen, äh, kriegt man das selten als Antwort. Die heutigen Erstwähler zählen zur sogenannten Generation Z. Wie Jugendstudien belegen, interessieren sie sich vor allem für Familie, Freunde, vegetarische Ernährung oder TikTok. Das spielt das Thema Politik im Alltag überhaupt keine Rolle. Man interessiert sich für andere Sachen, aber eben nicht für politische Themen und dann ist Politik relativ fern. Ein weiterer Grund, nicht zu wählen, sei das Gefühl, mit seiner eigenen Stimme nichts bewirken zu können. Doch wenn, wie in Köln, rund 10.000 mögliche Erstwähler nicht wählen, ist das eine ganze Menge und könnte Wahlergebnisse verändern. Hanna Röblitz ist Lehrerin für Geschichte und Politik an der katholischen Hauptschule Großer Griechenmarkt. Sie versucht, ihre Schülerinnen und Schüler zum Wählen zu motivieren. Ich kann in meinem Unterricht dazu beitragen, sie zu motivieren, das zum Thema zu machen und zu schauen, was kannst du mit dieser Stimme erreichen, was ist dein Beitrag für unsere Politik in diesem Land. Einige Schülerinnen und Schüler interessieren sich für Politik und kennen sich auch schon gut aus. Bei anderen ist das nicht so. Also Angela Merkel kennen alle natürlich. Aber bei den Parteien wird es schwierig. AfD ist sehr bekannt, auch durch die Nachrichten. Aber dann hört fast schon auf. Sie fordert ihre Schülerinnen und Schüler auf. Du hast eine Stimme, nutze sie. Kreativfunk, Kreativ Kreativ Kreativfunk. Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörende, Zuhörerin mit Binnen-i, mit Gender-Sternchen oder doch mit Doppelpunkt. Die Spielarten der genderneutralen Sprache sind kompliziert. Dabei ist der Grundgedanke recht schnell erklärt. Eine inklusive Sprache soll eine inklusive Gesellschaft fördern. Kurz, Sprache schafft Wirklichkeit. Logisch. So zumindest in der Theorie. Viele Menschen versperren sich aber gegen diesen Wandel der Sprache. Gregor Scheu hat sich mit Expertinnen der deutschen Sprache getroffen und sie zu den Hintergründen befragt. Die eigene Sprache wird verhunzt. Der Gendergagger nimmt Überhand und sowieso löst das Gendern gar keine Probleme. Solche Sätze fallen regelmäßig bei der Diskussion über das Gendern. Professorin Kirsten Schindler ist Sprachforscherin an der Uni Köln und leitet dort das Institut für deutsche Sprache und Literatur. Seit Jahren forscht sie zur genderneutralen Sprache. Naja, das kommt so ein bisschen darauf an, was man unter Gendern versteht. <lacht> ähm, wenn man unter Gendern versteht, dass wir die Sichtbarmachung von unterschiedlichen Geschlechtern in der Sprache umsetzen, dann gendern alle. Ab dem Moment, wo Sie mich als Frau Schindler zum Beispiel ansprechen, würden Sie gendern. Doch gendern ist weitaus komplexer. Das generische Maskulinum hat nach Meinung vieler ausgedient und soll nun durch Bezeichnungen ersetzt werden, von denen sich alle angesprochen fühlen. Diese deutlich kompliziertere Form des Genderns mit Gendersternchen oder Binnen-I polarisiert Kirsten Schindler. Das ist so ein... Aufreger-Thema, muss man sagen. Ich würde sagen, 90 Prozent der Umsetzungen sind relativ unproblematisch und wenig markiert. Und diese wenigen, die so, äh, so irritieren, die sorgen für eine solche Stimmung, dass man gar nicht mehr äh, in Ruhe darüber sprechen kann. Häufig müssen sich Gegner der genderneutralen Sprache den Vorwurf gefallen lassen, dass sich nur alte und wenig aufgeklärte Menschen gegen diese sprachliche Entwicklung stellen. Eine Behauptung, die so nicht stimmt. Ich Glaube nicht unbedingt, dass es eine Frage des Alters ist, sondern eher der Gewöhnung und der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, dass man dann auch ein bisschen die Angst verliert. Also Sprache ist natürlich Ausdruck der eigenen Identität, des eigenen Seins. Das ist was auch immer ein Stück weit persönliches, was mit einem selbst zu tun hat. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen entsteht der Eindruck bei gendergerechter oder genderdifferenzierender Sprache, da will jetzt so jemand ähm, das bestimmen, was ich tue. Und das sorgt, glaube ich, erstmal für so einen gewissen Widerstand. Kirsten Schindler bedauert dass über das Gendern vor allem an Universitäten und nicht in Wohnzimmern diskutiert wird. Das ist schade, weil das natürlich wünschenswert wäre, wenn das von vielen getragen wird ähm, und man nicht so eine sehr akademische Diskussion daraus macht, die dann eben wirklich viele verliert. Die Gesellschaft für deutsche Sprache nimmt eine besondere Rolle im Streit um die genderneutrale Sprache ein. Als beratende Instanz zur deutschen Sprache sieht sie sich zwischen beiden Lagern. Lutz Kunsch ist Sprachwissenschaftler und seit über 20 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gesellschaft für deutsche Sprache. Wir schützen nur, das sage ich selten, wir sind gar nicht Sprachschützer insofern, aber es muss schon alles verständlich, lesbar und abgesichert sein. Wenn Sie eine Form haben, die vollständig ist, lehrer sternchen -Innen, warum nicht, ja, das sind beide aufgehoben. Aber bei Ärztin geht es gar nicht, bei Arzt, selbst bei kolleg sternchen -Innen, ja, das wird krumm und ungrammatisch und nicht lesbar und da müsste man schon davor zumindest warnen. Wohin sich das Gendern entwickelt, kann auch Lutz Kunsch nicht sagen. Bereits in der Vergangenheit hat es verschiedene Initiativen gegeben, die deutsche Sprache nachhaltig zu verändern. Viele davon haben sich nicht durchgesetzt. Vor Jahren, da ging es darum, das Pronomen Mann, da hieß es dann eben, ob sie das Kind bekommen möchte, muss Frau selbst entscheidend, eingeschrieben. Ungefähr 20, 30 Jahre, ja. Es stand sogar mal im Guten, war am Verbreiten, aber wenn Sie es jetzt realistisch einschätzen, hat sich es hat nicht durchgesetzt. Fest steht, Gendern ist Ausdruck einer sich verändernden Gesellschaft. Und es gibt immer diejenigen, die sich mit aller Kraft dagegen stellen. und die, die eine solche Veränderung aktiv vorantreiben. Oh ja, gendergerechte oder sensible Sprache ist echt ein strittiges Thema. Da gibt es oft die total Genervten vom Gendern selbst und die total Genervten von den Genderverweigernden. Ein echtes gesellschaftliches Politikum eben, passend zu unserem heutigen Sendungsthema beim Kreativfunk, bespielt von der Kölner Journalistenschule. Um kurz nach halb neun geht es hier weiter mit echten Politiker. Das ist übrigens der Plural vom Politikum. Also bleibt dran, bis gleich. Kreativfunk. Kreativfunk. Die Kreativhelden on air. Willkommen zurück beim Kreativfunk aus dem JFC-Medienzentrum im Seekabelhaus in Nippes. Für euch am Mikro heute Thomas Kavanis und Franzi Kotthoff. Hi. Ihr hört den Bürgerfunk auf Radio Köln und wir sprechen heute über Themen, die in vielen Kontexten ein echtes Politikum sind. Wie zum Beispiel auch die Besetzung des Bundestags, jünger, weiblicher, weniger akademisch, mehr Vielfalt ist auch in diesem Jahr wieder eines der Top-Themen im Wahlkampf. Und es gibt noch eine Bevölkerungsgruppe, die mehr Repräsentanz im Parlament fordert, queere Menschen. Menschen also, die sich beispielsweise als homosexuell, bisexuell oder als trans identifizieren. Wie steht es um die Interessen dieser Community? Roger Schneider und Felix Heck haben nachgefragt. Wir kämpfen für eine Zeit, in der keiner von uns mehr diskriminiert wird oder feindlich behandelt wird. Ein Montag im Mai, 17 Uhr. Vor dem Kölner Dom flattern Regenbogenfahnen im Wind. Rund 200 Menschen demonstrieren auf dem Roncalliplatz gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Im Ranking der queerfreundlichsten europäischen Staaten Liegt Deutschland im Mittelfeld. Es fehlt an Aufklärung und Toleranz, kritisiert die queere Interessenvertretung ILGA, die das Ranking erstellt hat. Auf der Demo sehen das viele ähnlich. Es wird immer so eingeteilt, habe ich das Gefühl. Es gibt Politik und dann gibt es queere Politik. So, das wird nicht integriert in keine insgesamten Entscheidungen. Ja, wenn man zum Beispiel die AfD sieht oder konservative Kreise in der CDU, Müssen wir immer dranbleiben, sonst geht's rückwärts. Klar es ist es irgendwo immer im Wahlprogramm der Parteien auch vorhanden, aber ich wünsche mir auch einfach mehr Repräsentation und auch mehr Diversität in der Politik. Das ist auch Niki Slavik wichtig. Bei der Bundestagswahl tritt sie für die Grünen in Köln-Mülheim an. Die 27-Jährige kennt die Sorgen der Demonstrierenden. Sie könnte die erste Transperson im Deutschen Bundestag werden, ist also selbst betroffen. Bei der Geburt ordnet man ihr das männliche Geschlecht zu doch mit 15 Jahren wird ihr klar, ich bin eine Frau. Es beginnt ein steiniger Weg. Freundschaften, die zerbrochen sind, Leute, die sich über mich lustig gemacht haben, ein Papierkrieg, den man sich mit den Behörden leistet. Und über allem schwebt halt auch, dass es Übergriffe auf Transpersonen gibt. Und das macht einem Angst. Ihre Geschichte hält Slavik zunächst geheim, auch bei den Grünen. Doch die Heimlichtuerei macht sie einsam. Ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, das geht nicht, indem man sich versteckt, sondern man muss, glaube ich, offensiv sein und man muss dazu beitragen, dass eben diese Charakterzüge, wie zum Beispiel trans sein, dass das einfach normalisiert wird. Umfragen zufolge bezeichnen sich rund 5 Millionen Deutsche als queer. Auch die meisten Parteien würden das inzwischen realisieren, beobachtet Dirk Schulz. Er forscht zu queeren Themen am Zentrum für Gender Studies der Uni Köln. Also wenn es darum geht, uns sich mal auf dem CSD oder Gay Pride zu zeigen, dann sind ja mittlerweile bis auf die AfD alle Parteien auch dabei, weil sie erkannt haben, das ist eben auch ein Markt, das sind WählerInnen. In vielen Diskussionen würden queere Stimmen aber fehlen, findet Niki Slavik. Als Beispiel nennt sie die Debatte zum Transsexuellen Gesetz. Dort gibt es zwar Neuerungen, aber Geschlechtsangleichungen sind immer noch ein langer Prozess. Man braucht aber immer noch Gutachten von verschiedenen ÄrztInnen. Man muss einen Gerichtsprozess anstreben. Das dauert mehrere Jahre und kostet mehrere tausend Euro. Das wollten linke FDP und Grüne diesen Mai ändern. Die drei Parteien sprachen sie für ein Gesetz aus, das Änderungen am Geschlechtseintrag vereinfachen sollte. Doch SPD und CDU blockierten die Reform, wohl um konservative Wählerschichten nicht zu verschrecken, meint Dirk Schulz. Wenn da die Sorge ist, nee, wenn wir zu stark auf diese Diversitätskarte setzen, verlieren wir unsere konservativen WählerInnen, dann ist es wieder eine strategische Frage auch und weniger eine Überzeugung. Wie bunt der nächste Bundestag sein wird, kann nur die Wahl zeigen. Der Einzug eines transidenten Menschen gilt jedenfalls als wahrscheinlich. Bundesweit stehen mehrere Transsexuelle zur Wahl. Einige von ihnen haben einen aussichtsreichen Listenplatz. Von einem Politikum Queere, im speziellen Transpersonen in der Bundespolitik zum anderen, der Corona-Pandemie. Oder genauer gesagt, zu einer ihrer sehr vielen Auswirkungen. Nach gut anderthalb Jahren ist es Zeit, mal zu überlegen, was alles hätte besser gemacht werden können. Eines dieser Dinge ist sicherlich die Beschulung von Kindern und besonders die von Kindern mit Handicaps oder bestimmten Erkrankungen. In der offenen Schule Köln werden knapp 400 Schülerinnen unterrichtet. Etwa ein Viertel von ihnen hat einen Sonderpädagogischen Förderbedarf. Jean-Felix arbeitet dort als Lernbegleiter in der Berufspraxisstufe. Hier werden die Schülerinnen auf das Berufsleben vorbereitet. Reporter Leon Werner hat mit ihm darüber gesprochen, was Distanzunterricht für die Kinder bedeutet. Viele meiner Schülerinnen und Schüler die sind sehr stark auf. Körperliche Kommunikation im Sinne von Mimik, aber auch im Sinne von einer Nähe, Distanz aufbauen, die äh, unterhalb auch von 1,50 Meter liegt. So. Für die gab es große Herausforderungen in der Kommunikation. Und das hat sicherlich einige Schülerinnen und Schüler auch vor große Herausforderungen gestellt. Und deshalb hat man sich in der Schule entschieden, diese Kinder so bald wie möglich wieder in den Präsenzunterricht zurückzuholen. Menno Baumann ist Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Er hätte sich mehr Ideen und Konzepte von den politisch Verantwortlichen gewünscht und auch differenziertere Maßnahmen. So wurden zum Beispiel Kinder mit Diabetes, also sogenannte zuckerkranke Kinder, teilweise vom Unterricht ausgeschlossen, obwohl das eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ich fand das hochproblematisch, dass in deutschen Talkshows, das auch wirklich... Politiker, die wir bisher nicht als ausgrenzend erlebt haben, dass Kultusministerien da so beliebig reingegangen sind, dass keinerlei Partizipationskonzepte für Eltern von Kindern mit Behinderung entwickelt wurden und dass keinerlei Schutzkonzepte für Kinder zum Beispiel mit sozial-emotionalem Förderbedarf entwickelt wurden, wie man die mit reinkriegt, sondern dass wirklich, ich sage mal, der Betrieb der Gesellschaft als Ganze, die Gesundheit der Wirtschaft und der Erhalt des Lebens der Normalbevölkerung im Herbst so über allem statt. Das hat mich erschreckt. In der offenen Schule Köln versucht man genau hinzuschauen, welche Kinder was brauchen. Für einige ist der direkte Kontakt im Unterricht sehr wichtig, für andere sind es die festen Zeiten und Gewohnheiten. Das weiß auch Caroline Ardick. Sie ist Lernbegleiterin in der Unterstufe. In ihrer Gruppe sind viele SchülerInnen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Das heißt, sie haben unter anderem Auffälligkeiten im sozialen Kontakt und in der Kommunikation. Das heißt, für die waren oft nicht die Herausforderungen, online teilzunehmen, sondern ähm, sich auf die ganzen Veränderungen einzustellen. Also das war für die sehr schwierig, weil sich das ja teilweise von Woche zu Woche geändert hat. Diese Erfahrung hat auch Malik Schraibi gemacht. Er geht in die fünfte Klasse an der offenen Schule. Durch gute Vorbereitung konnte er das Problem aber überwinden. Wo ich das erfahren habe mit dem Online-Unterricht, ähm, da habe ich schon zwei, drei Tage angefangen, mich gut zu organisieren. Auch Professor Menno Baumann hat in seiner Beratung mit einem jungen Mann gesprochen, der autistisch ist und für den die vielen sozialen Kontakte im Präsenzunterricht schwierig sind. Und der konnte sich eben auf soziale Reize sehr, sehr schwierig einstellen. Und für den war Präsenzbeschulung in einer großen Schulklasse eine Riesenherausforderung. Und der konnte de facto für sich alleine jetzt in der Corona-Zeit sehr viel besser und effektiver lernen. Also der hat sich von einem Hauptschüler zu einem Gymnasiasten hochgelernt in dieser Zeit, weil er in seinem Tempo alleine ohne die sozialen Reize lernen durfte. Malik hingegen ist froh, wieder in die Schule gehen zu können. Denn mit der Zeit ist es ihm zu Hause dann doch langweilig geworden. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich so ähm, gelangweilt war, dass ich einfach zugenommen habe weil ich ein bisschen mehr dadurch gegessen habe. Ich dachte so, ah mir ist langweilig, vielleicht geht meine Langeweile durch ein bisschen Eis und Schokolade weg. Dann habe ich ein bisschen zugenommen. Sport mit körperlicher Behinderung. Geht das? Absolut. RollstuhlfahrerInnen haben zum Beispiel ihre eigenen Sportarten entwickelt. Sehr beliebt bei den SportlerInnen und auch bei dem Publikum ist das Rollstuhlbasketball. Das wurde 1946 in den USA von ehemaligen Läuferbasketballspielern erfunden. Die waren nach dem Krieg verletzt und hatten deswegen Probleme beim Laufen. Um weiter Basketball spielen zu können, erfanden sie den Rollstuhlbasketball. Unser Reporter Finn Walter hat Deutschlands größten Rollstuhl-Basketballverein, die Köln 99ers, besucht und sich das Training der ersten Mannschaft angeschaut. Das sieht echt spektakulär aus, wie die Männer und Frauen hier durch die Halle ragen. Eine von ihnen ist Lisa Bergenthal. Sie ist auch Nationalspielerin und wird für Deutschland bei den Paralympics in Tokio starten. Der Sport an sich hat mir total viel gegeben, so für mein Selbstbewusstsein, weil ich habe vorher auch andere Sportarten ausprobiert, bevor ich 13 wurde sozusagen. Also ich habe alles Mögliche gemacht und ich habe halt überall meine Einschränkungen so gespürt und dann als ich hier ankam und realisiert habe, ich bin nicht alleine, das war halt so auch ein Riesenaspekt. Ich habe hier halt auch Freunde gefunden und einfach einen Kreis von Menschen, die, die unterschiedliche Schicksale, also hier sind wenige, die exakt dieselbe Behinderung haben wie ich, aber wir haben alle das Gefühl, ähm, verbunden zu sein und das ist einfach ein total großer Aspekt, der mir für mein eigenes Selbstbewusstsein und für mein, meine Lebensfreude extrem viel mitgibt. Dieser Bergenthal hat seit ihrer Geburt ein Handicap. Im Alter kann sie damit gut leben und braucht den Rollstuhl nicht. Beim Sport ist das anders. Ein maßgeschneiderter Rollstuhl kostet bis zu 6000 Euro. Oft übernehmen Sponsoren die Kosten. Ich habe von Geburt an eine Spastik, was ist ein genetischer Defekt. Ich bin im Alltag fast gar nicht auf den Rollstuhl angewiesen zum Glück. Ich brauche ihn für längere Strecken, aber so für kurze Strecken nutze ich einen Gehstock oder sogar gar keine Gehhilfe. Und im Sport bin ich dann doch auf den Rollstuhl angewiesen und nutze ihn halt auch, seitdem ich 2013 ungefähr angefangen habe Rollstuhlbasketball zu spielen. Sechsmal in der Woche trainiert die Mannschaft und dabei geht es richtig zur Sache. In voller Fahrt versuchen sich die Basketballspieler und Spielerinnen gegenseitig zu blockieren oder sie schlagen sich den Ball aus den Händen. Gleichzeitig dribbeln und werfen und dann auch noch den Rollstuhl steuern, das ist echt schwierig. Anfänger scheitern meist kläglich am freihändig Kurvenfahren. Lisa Bergenthal hingegen kann den Rollstuhl perfekt mit der Hüfte lenken. Wie beim Läuferbasketball gibt es auch so eine Art Schrittregel, nur eben mit Schüben. Wir haben auch so eine Regel, dass wir ähm, alle zwei Schübe einmal dribbeln müssen. Also es ist immer zweimal schieben, einmal dribbeln, zweimal schieben, einmal dribbeln oder ein Pass spielen, whatever. Bei den Köln 99ers trainieren auch Sportler und Sportlerinnen ohne Behinderung mit. Das gilt für alle Mannschaften. Der Großteil allerdings ist körperlich eingeschränkt. Durch ein Punktesystem wird sichergestellt, dass am Ende trotzdem alle Teams die gleichen Chancen haben. So kommen auch Spielerinnen und Spieler mit schwerer Behinderung zum Zug. Nachdem die letzte Saison corona-bedingt abgesagt wurde, spielt Lisa Bergenthal mit ihrer Mannschaft diese Saison wieder in der ersten Bundesliga. Und sie freut sich, wenn viele dabei zuschauen. Kommt vorbei, kommt unsere Spiele schauen. Wenn wir hoffentlich nach Corona wieder eine Saison haben, ja. dann würden wir uns freuen über neue Zuschauer. Das, das kann ich auf jeden Fall noch sagen. Die Crew hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch viele Interviews, aber auch die Spiele ansehen. Der heißt, wie auch der Verein, Kölner die niners Kreativfunk. Kreativfunk. Unser letztes Politikum für heute ist die Thematik psychische Erkrankungen. Für viele Betroffene ist sie ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben. Doch aus Angst vor Vorurteilen verheimlichen sie häufig ihre Krankheit. Dabei leiden in Deutschland rund 18 Millionen Erwachsene an einer psychischen Störung. Eine Million von ihnen sind Schizophren. Einer davon ist Jens Jüttner. Der 45-Jährige arbeitet als Autor und ist vor zehn Jahren an paranoider Schizophrenie erkrankt. Das ist eine psychische Krankheit, die verschiedene Ausprägungen und Erscheinungsbilder haben kann. Die Schizophrenie verändert die Gedanken und Wahrnehmungen eines Menschen. Die Betroffenen leiden zum Beispiel an Konzentrationsschwierigkeiten und phasenweise an Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. Jens Jüttner hat mittlerweile zum Glück keine Wahnvorstellungen mehr. Dennoch macht sich seine Schizophrenie ab und an bemerkbar. Etwa durch depressive Phasen oder leicht veränderte Wahrnehmungen in bestimmten Situationen. Reporterin Sarah Stemper hat mit Jens Jüttner darüber gesprochen, wann sich seine Krankheit bei ihm bemerkbar gemacht hat. Es ging ja quasi Ende vom Studium los und ich habe dann schon mein erstes Staatsexamen quasi schon mit dieser Beeinträchtigung durch die Erkrankung gemacht. Das ganze Referendariat durch habe ich die dann mit mir herumgeschleppt, dann das zweite Staatsexamen gemacht, dann meine Doktorarbeit und irgendwann bin ich dann komplett abgerutscht in den Waren und ja, bin dann irgendwann in der Klinik gelandet. Josef Kambalz arbeitet als Psychiater an der Uniklinik Köln. Er kennt die Sorgen und Schwierigkeiten, denen psychisch kranke Menschen im Alltag begegnen. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen hilft er diesen Menschen, wieder in ihr berufliches und privates Leben einzusteigen. Ziel ist es die Wiedereingliederung in den Alltag, inklusive Privatleben, Familie, aber eben auch den Arbeitsplatz. Und da ist das ein ganz, ganz häufiges Thema, das aufgrund der angesprochenen Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, die meisten Patienten sehr, sehr große Hemmungen haben, da offen mit, mit umzugehen. Aufgrund ihrer veränderten Wahrnehmungen handeln schizophrene Menschen oft so, dass es irritierend oder unsinnig auf andere wirkt. Sie versuchen, sich das Verhalten des Erkrankten zu erklären und landen bei Vorurteilen. Die häufigsten Vorurteile sind, dass Menschen mit Schizophrenie gefährlich sind. Die Leute haben Angst davor, weil es halt in den Medien auch in den meisten Büchern, in Filmen, sonst wie immer der, der schizophrene Killer, ähm, also gefährlich. Andere Vorteile, die sind dumm, weil halt Menschen, die Stimmen hören oder glauben, der Geheimdienst ist hinter ihnen her. Das erklärt sich die Menschen mit mangelnder Intelligenz, das ist aber einfach die Folge der Krankheit. Aus diesem Grund hat der frühe Rechtsanwalt seinen damaligen Kolleginnen und Kollegen nichts von seiner Krankheit erzählt. Wegen der Stigmata und wegen... Es ist ein Tabu, es gibt Stigmata und deshalb kann man zumindest als Rechtsanwalt ja, seinen Kollegen gegenüber nicht sagen, dass man Schizophrenie hat. Solch eine Verschwiegenheit am Arbeitsplatz findet Josef Kambeitz problematisch. Nur wenn Betroffene über ihre psychische Erkrankungen offen sprechen könnten, könne sich das Arbeitsumfeld auf die Bedürfnisse eines erkrankten Mitarbeiters einstellen. Es ist natürlich auch so, dass der Arbeitsplatz einen großen Raum in unserem Leben einnimmt und die Chance, durch das Verheimlichen der, der psychischen Erkrankung die Chance, den Arbeitsplatz, auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abzustimmen, ne, wird dadurch leider, leider verpasst. Und ich glaube, dass da viel Lebensqualität noch für Patienten erreicht werden könnte, wenn, wenn das so gehandhabt werden würde. Nicht immer kann die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die Betroffenen unterstützen. Es hängt auch von der Schwere der Erkrankung ab. Laut Kamberts Reich jedoch oft schon die Betroffenen nicht zu überfordern. Da sind dann häufig so Dinge zu nennen wie eine Störgeräusche, Multitasking, reduzierte Arbeitszeit. Also die klassischen äh, Dinge, da gibt es drauf zu achten. Das sieht auch Jens Hüttner so. Für ihn ist es besonders wichtig, dass sich nicht nur Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit psychischen Beeinträchtigungen auseinandersetzen. Die Gesellschaft insgesamt müsse offener mit diesen Beeinträchtigungen umgehen und so Vorurteile abbauen. In der Weise, wie in der Gesellschaft das Tabu fällt, aufgeklärt wird und Stigmata abgebaut werden, in der gleichen Weise wird das dann auch die Arbeitswelt betreffen, noch am Arbeitsplatz passieren. Oh Mann, Franzi, da hatten wir heute aber echt einige Klopper mit dabei. Also Themen, die ein echtes Politikum im gesellschaftlichen Diskurs darstellen. Von gendergerechter Sprache über Queere und Klimapolitik, die Bundestagswahl, SchülerInnen mit Handicap zu Corona-Zeiten bis hin zu psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz. Alles total wichtige Themen, die wir hier in der Sendung platzieren konnten und wollten. Erholt euch jetzt gut, kommt ein wenig runter, aber bitte vergesst auf gar keinen Fall nächste Woche zur Bundestagswahl zu gehen. Wir machen auf jeden Fall unser Kreuzchen. Ihr wart in der letzten Stunde Teil des Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus dem Radiostudio des JFC-Medienzentrum im Seekabelhaus in Nippes. Heute mit einem Takeover von uns, den Kölner Journalistenschülern, zum Thema Politikum. Den Kreativfunk hört ihr nächsten Monat wieder, und zwar am Sonntag, 17. Oktober. Wie immer um 20.04 Uhr im Bürgerfunk auf Radio Köln. Wenn ihr diese oder vorherige Sendungen nochmal anhören wollt, Könnt ihr das auf dem YouTube-Kanal die Kreativhelden tun? Kreativfunk ist die Radioredaktion der Kreativhelden. Das Projekt wird gefördert von der Aktion Mensch. Und vergesst nicht, auf der Instagram-Seite die Kreativhelden vorbeizuschauen. Dort gibt es immer frischen Content rund um die Kreativfunk-Sendungsthemen. Wir sind Thomas Gabanis und Franz Cikotthoff und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Tschüss! Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Kreativ die Kreativhelden on Air. On Air.